neue Kindergartenjahr hat bereits längst begonnen und langsam finden wir zurück in unsere Routine wieder. Alleine die Tatsache, dass ich dieses Video Anfang September gefilmt habe und erst jetzt bearbeite, sagt einiges darüber, wie schwer es mir fällt, wieder im Alltag anzukommen. Die Abendroutine für uns beginnt mit dem Abendessen. Jetzt kann man sich entspannen gemeinsam am Tisch sitzen und sich über den vergangenen Tag austauschen und langsam zur Ruhe kommen. Ich liebe es abends die Kerzen anzuzünden. Im Kerzenlicht kann man sich bereits auf den ruhigen Abend einstellen. Nach dem Abendessen räumen wir gemeinsam den Tisch ab. Die Kinder machen nach Möglichkeit mit, manchmal mehr oder minder. Mir ist es aber wichtig, dass Sie zumindest eigene Teller in die Spülmaschine räumen. Die Kinder lernen so, dass wir eine Gemeinschaft sind und jeder Familienmitglied leistet seinen Beitrag. Von daher räumen wir gemeinsam auf. Die Spielsachen werden auch meistens nach dem Abendessen aufgeräumt. Hier nutze ich die 2 Minuten Aufräumregel. Seitdem ich meinen Haushaltsalltag nach dem Flylady-System gestalte, hat diese einfache Regel mein ganzes Leben verändert. Ohne Witz. Ich stelle Timer auf 2 Minuten lang und wir räumen gemeinsam die Sachen auf, die herumliegen. Das mache ich dreimal täglich und seitdem ich das mache, ist es bei uns stets aufgeräumt und sauber. Für Kinder schalte ich in der Regel ein Lied ein, das ungefähr zwei Minuten länger hat. So wissen die Kinder, sobald das Lied zu Ende ist, sind wir mit dem Aufräumen fertig. Das macht uns allen Spaß und sowas kann man auch wunderbar in ein Spiel verwandeln. Und das Aufräumen wird nicht zu einer lästigen Aufgabe. Jetzt ist es die Zeit für Kinder ins Bad zu gehen. Der Papa geht mit und ich räume die Küche auf. Die Töpfen und Fahnen von den Essensresten befreien und waschen, die Essensreste versorgen, die Arbeitsflächen, Herd und die Spüle reinigen. Hier nutze ich meistens nur einen Lappen, etwas warmes Wasser und das Spüle. Die Küchenspüle ist das Herz des Flylady-Systems, weil hier beginnt die Reise in das System. Wenn ihr das Buch nicht kennt, Empfehle ich euch die magische Küchenspüle zu lesen, die von der Erfinderin des Putzsystems Wallacee geschrieben worden ist. Manchmal nutze ich Natron und Zitronensäure, wenn meine weiße Keramikspüle Flecken aufweist. Und das kommt ziemlich oft vor, wenn man Kaffee oder Tee ausschüttet. Dank Zitronensäure verschwinden die Flecken wie von der Hand. In dieser Zeit sind die Kinder im Bad fertig und ich komme nochmal hoch, um ein Buch zu lesen und gute Nacht zu wünschen. Zuerst suchen wir gemeinsam die Kleidung für den nächsten Tag aus. Das erspart uns enorm viel Zeit morgens. Die Kleidung ist bereits da und man kann sie schneller anziehen. Das gleiche mache ich auch für mich. Das zeige ich euch später. Das ist die einzige. Und da und nein, ich habe doch mir noch ein Unterhemd ausgesucht. Wo ist das jetzt? Keine Ahnung. Manchmal liest nur der Papa abends, da er die Kinder tagsüber wenig gesehen hat, oder wir lesen gemeinsam. Ein Buch lese ich vor und ein anderes liest der Papa vor. Da wir zweisprachig erziehen, versuche ich auch nach Möglichkeit in meiner Muttersprache die Bücher zu lesen und entsprechend mit den Kindern in meiner Muttersprache zu sprechen. Das gelingt mir meistens nur, wenn ich mit den Kindern alleine bin, da unsere gemeinsame Familiensprache Deutsch ist. Falls ihr Interesse habt, mehr zu erfahren, wie wir zweisprachig erziehen, habe ich bereits ein Video zu diesem Thema gemacht. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. In der Zeit, wo ich mit meinen Kindern Bücher lese, ist mein Saug- und Wischroboter am werkeln. Mit Kindern muss ich im Prinzip täglich den Boden in der Küche und im Essbereich reinigen, da nach dem Essen schon einiges an Krümel da ist. Einige von euch fragten mich, welchen Saug- und Wischroboter ich habe und ob ich den weiterempfehlen kann. Und heute möchte ich euch diese zwei neuen Roboter von Ecovacs vorstellen. Ich war schon immer ein Fan von Ecovacs. Äh, diesen alten Roboter besitzen wir bereits seit zwei Jahren und ich war immer voll zufrieden mit seiner Leistung. Umso froh war ich, als Ecovacs mich angeschrieben hat, mit dem Angebot der neuen Ecovacs Deebot T10 Plus zu testen. Da ich Ecovacs grundsätzlich weiterempfehlen kann, wir waren immer mit unserem Roboter zufrieden, habe ich gerne zugesagt. Auf diesem Kanal empfehle ich in der Regel nur dann etwas weiter, wenn ich etwas lange selber besitze und das ausgiebig getestet habe. ECOVOX hat mir nicht nur T10 Plus, sondern auch T10 Turbo zum Testen gegeben. Beide sind aus der gleichen Familie T10 und man sieht hier bereits den optischen Unterschied. Insgesamt sind es drei Roboter in der Familie T10. T10, T10 Plus und T10 Turbo. Jetzt kann man die Roboter sehr gut miteinander vergleichen. Hier haben wir der T10 Turbo und hier ist der T10 Plus. Zum einen finde ich den Design bei T10 Plus und Turbo ganz schick. Beide in Weiß fügen sich meinem Interieur viel besser zu, da ich die Station an der weißen Wand stehend habe und das wirkt unauffälliger. Aber am liebsten mag ich den Roboter in Weiß, weil man den Staub drauf nicht sieht. Bei dem alten schwarzen Roboter hat man immer Staub drauf gesehen, auch wenn ich am Vortag denn gewischt habe. In Weiß wirkt selbst der Roboter viel sauberer. Die Saugleistung ist enorm gestiegen. Der T10 hat eine Saugleistung von 3000 Pascal und dabei ist er relativ leise. Ich fand es total super, dass man die Lautstärke über die App anpassen kann. Es gibt vier Stufen, Leise, Standard, Maximal und sogar Maximal Plus. Das nutze ich gerne und stelle ihn auf leise, wenn die Kinder bereits im Bett sind und der Roboter in der Küche noch schnell sauber machen soll. Wir haben hier auch keine Türen ins Treppenhaus und wenn wir hier Lärm machen in der Küche, dann schaltet es ganz schön nach oben, wo die Schlafzimmer sind. Beide verfügen über einen Alvi 3.0 Prozessor und die Kamera, die die Hindernisse erkennen. Alles, was auf dem Boden rumliegt, wird erkannt und umfahren. Vor allem ist es praktisch, wenn die Kinder ihre Spielsachen nicht rechtzeitig aufräumen, wird der Roboter diese einfach umfahren. Hier war bereits bei meinem alten Devote Osmo 950 Schluss. Er würde auf die Spielsachen einfach drauf fahren und manchmal kleine Sachen aufsaugen und würde sich in den Schnüren verheddern und dabei abstürzen. Da musste man ihn erstmal befreien, bevor er seine Reinigung fortsetzen konnte. Also noch ein Pluspunkt für den T10 im Familienalltag. Neu für mich ist auch die Sprachfunktion. Dabei braucht man den Roboter nicht an irgendwelche extra Geräte wie Google oder Alexa einzubinden. Okay, Ico. Ich bin hier. Reinigung fortsetzen. Reinigung wird fortsetzen. Und beide haben eine True Mapping funktion Das heißt, nach dem ersten Vorgang wird der Roboter eine Karte erstellen von deinem Zuhause. Und du kannst das sehen. Sogar 3D-Karte ist möglich, so dass du sehen kannst, wo der Roboter die Möbel platziert hat. Wenn das, das falsch platziert hat, kann man das natürlich auch händisch anpassen und so hast du eine Karte von deinem Zuhause inklusive Möbelplatzierung, damit du später dem Roboter befehlen kannst, bestimmte Bereiche zu reinigen, zum Beispiel nur den Teppich reinigen oder nur den Bereich in der Küche. Das finde ich extrem praktisch, denn in der Küche muss viel öfters gesaugt werden als im Rest des Raums. Nach dem Backen mit Kindern ist der ganze Boden mit Mehl und Zucker bestreut. Da kann ich dem Roboter empfehlen, explizit nur diesen Bereich zu reinigen. Wir haben keine separate Küche, sondern einen großen Raum. Also wir haben Küche-, Esszimmer- und Wohnzimmerbereich, in drei in einem. Und für mich ist diese Möglichkeit, die Bereiche zu trennen, sehr, sehr wichtig. Nun kommen wir zu den Unterschieden zwischen T10 Turbo und T10 Plus. Der T10 Plus hat eine kleinere Station als der T10 Turbo. Das liegt daran, dass der T10 Plus die Absaugstation hat. Nach dem Saugen kehrt der Roboter zurück zur Station und kann sie selbstständig entleeren. Und bei der T10 Turbo kann sich der Roboter automatisch nach dem Wischvorgang die Wischtücher reinigen. So müsst ihr euch die Hände nicht nass machen. Die Wischaufsätze drehen sich während der Reinigung so, dass eine grünliche Reinigung gewährleistet wird. Was ich auch klasse finde, dass der Roboter nach ein paar Minuten zurück zur Station fährt, der Wischmops automatisch mit dem frischen Wasser wäscht und dann seinen Reinigungsvorgang fortsetzt. Er macht es genauso, wie ich den Boden wische. Dabei kann der Turbo saugen und wischen in einem Durchgang. Wenn man diese Funktion nicht braucht, kann man die über App ausschalten. Es gibt auch zwei Wischmodi, Standard und Tief. Ansonsten kann man auch die Nässe des Wischpads, Reinigungsintervall und die Trocknungszeit einstellen. Mit der Trocknungszeit ist die Zeit das Trocknen der Wischpads gemeint. Diese werden nämlich automatisch nach dem Reinigungsende an der Station mit der heißen Luft getrocknet der Wischmob bei dem T10 Plus sieht anders aus. Hier hast du einen Waschlaben, den man manuell reinigen muss. In den Behälter gibst du frisches Wasser rein und der Roboter kann loslegen. Bei dem Wischen zieht der Roboter den Wischlappen hinterher. Dabei wird eine Hochfrequenzvibration erzeugt für das bessere Ergebnis. Ich finde auch toll, dass man manuell in der App einstellen kann, wie hoch die Wasserdurchflussrate sein sollte. Niedrig, mittel oder hoch. Auch die Schrubbintensität kann man einstellen und zwischen den sanften, täglichen und maximalen Leistung wählen. Je nachdem, wie dreckig deine Böden sind. Beide Roboter sind sehr gut, leistungsstark, mit automatischen Hinderniserkennungsfunktionen, was eigentlich Gold wert ist in dem Familienalltag, wo doch immer wieder Spielsachen oder Gegenstände auf dem Boden liegen bleiben. Der einzige Unterschied ist in der Station. Magst du lieber manuell den Staub ausschütten oder doch Wischmopp manuell reinigen? Hast du Böden, die öfter gesaugt und gekehrt werden sollen oder hast du Böden mit Flecken und vielleicht musst du öfters wischen? Ich persönlich bevorzuge doch diese Care-Funktion, weil bei mir vor allem unten in diesem Großraumbereich öfters gekehrt und gesaugt werden muss. Und die Selbsterklärungsfunktion finde ich ganz toll. Ich muss wirklich nicht dran denken, den Behälter ständig zu entleeren. Und für diejenigen, die vielleicht mehr Flecken auf dem Boden habt und öfters wischen müsst, vielleicht ist diese Variante viel besser, weil dann wischt er seine Mops automatisch und dieses auch immer frisch und reinigt dann den Boden entsprechend. Die beiden Roboter werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Es lohnt sich vorbeizuschauen. Auf der Webseite gibt es immer wieder Aktionen und Rabatte. Falls du Interesse hast, schau gerne vorbei und schreib mir in den Kommentaren, welche Funktion würdest du bevorzugen. Noch eine Sache nach Flylady System, die ich mache und die mein ganzes Leben bzw. meinen ganzen Morgen verändert hat. Bevor ich ins Bad gehe, prüfe ich, dass meine Tasche, mein Schlüssel, mein Autoschlüssel und all das, was ich morgen früh brauche, um aus dem Haus zu gehen, am Platz neben der Tür steht. So muss ich morgen früh nicht rumlaufen und zum Beispiel nach dem Autoschlüssel suchen und so stelle ich sicher, dass ich nichts vergessen habe und alles parat steht. Auch meine Kleidung lege ich aus. Wenn noch gebügelt werden muss, dann bügele ich schnell abends, damit ich morgens meine Zeit nicht verschwende. Ich plane mein Outfit für den ganzen Tag am Vorabend. Das schenkt mir morgens richtig viel Zeit, spart aber auch die Nerven. Ich lege die Kleidung aus, schaue im Kalender nach, was für Termine ich am nächsten Tag habe und welche sonstigen Sachen ich noch benötige. Wenn es geht, bereite ich so viel wie möglich am Abend vor, damit ich morgens einfach mehr Zeit für mich habe. Vor dem Schlafen lüfte ich noch ganz gut durch. Jetzt, wo die Temperaturen abends bereits kühler sind, spürt man wirklich, wie die frische Luft reinkommt. Das fördert auch einen besseren Schlaf. Zurzeit mache ich äh, so eine Art Social Media Detox. Ich habe Instagram und andere Social Media Apps aus meinem Handy gelöscht. So habe ich bereits meine Social-Media-Zeit drastisch reduziert, muss ich ehrlich sagen, und abends habe ich auch keine Versuchung mehr, im Bett zu liegen und zu scrollen. Ich lese lieber ein Buch. So kann ich mich schnell entspannen und schlafen tut man nach dem Buch eigentlich auch besser. Auch wissend, dass man morgens in einer ordentlichen Wohnung aufwacht und zu der Küche geht, wo alles glänzt und sauber ist, und wo man sich eine Tasse Kaffee machen kann und alles ist am Platz, sauber und aufgeräumt, das hilft mir, sich zu entspannen. Denn Unordnung macht oft innerlich unruhig. Das habe ich gemerkt und es ist sogar bewiesen, dass es Einfluss auf den Schlaf nehmen kann. Mit dem Flylady-System bin ich sehr fündig geworden. Ich muss nicht tagelang putzen oder von morgens bis abends. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es immer... Alles in Ordnung ist, sauber und aufgeräumt. Und wenn man dem System folgt, muss man nicht so viel nachdenken und die Dinge erledigen sich wie von selbst.